Hey Fabio, das ist Alicias Klingel. Wer ist Alicia? Alicia ist meine ja, vor zwei Jahren verstorbene Frau. Willkommen zum Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. 4.500 Kilometer per Fahrrad. Bei dem Projekt Ride for All will er nach Cabo da Roca. In die Pedale tritt er allein. Aber er weiß, dass seine Frau, die er 2019 an Blutkrebs verlor, immer bei ihm ist. Und dann ist da natürlich noch sein kleiner Hund. Es geht an den westlichsten Punkt des europäischen Festlands. Dort, wo man Südamerika am nächsten ist. Wir freuen uns, dass er kurz einen kleinen Zwischenstopp bei uns gemacht hat. Fabio, meet Benedikt Gösmann. Die. die Klingel ist nämlich nicht nur eine einfache Fahrradklingel, sondern Alicia hat die genutzt, das dass sie sich Aufmerksamkeit quasi bei uns äh, dadurch geholt hat und hat halt uns äh, gerufen, als sie zu Hause war und halt von der Leukämie ähm, ja, geschwächt äh, nicht so laut rufen konnte. Mhm. Entsprechend hat sie dann halt einfach sich so ähm, ja, Aufmerksamkeit bei uns geholt, äh, damit wir ihr zum Beispiel einfach mal Wasser ans Bett bringen konnten. Ähm, wie, wie ist das so in Sachen Vorsorge oder woran merkt man das, dass, dass man... Also geht es einem einfach schlecht, man geht zum Arzt und auf einmal kommt dann so eine Diagnose oder wie, wie äußert sich sowas? Ja, also Alicia hatte eigentlich ganz normale Grippesymptome ähm, und wir ja, haben ein bisschen Husten, ähm, war ein bisschen schlapp ähm, und das ging einfach nicht weg. Also man dachte, okay, ähm, das ist, ist jetzt eine ganz normale Grippe oder ähm, wie auch immer, mhm. da, das es geht nach einer Woche weg, aber es ging nicht weg. Und dann hat es über zwei Wochen hin ähm, gezogen. dann sind wir halt nochmal zum Arzt gegangen dann hat gesagt, okay, dann müssen wir erstmal eine Blutuntersuchung machen. Mhm. Es hatte sich dann halt auch gehäuft in den letzten Tagen, dass sie auch ähm, kleine blaue Flecken ähm, am Körper hatte mhm. ähm, und der ähm, hat ja, daraufhin halt die Blutuntersuchung und dann mussten wir übers Wochenende noch das Ergebnis abwarten und dann hat er uns am Montag ähm, quasi der Arzt angerufen, ja wir müssen nochmal vorbeikommen, da ist irgendwas nicht in Ordnung mhm. und er dann spielt natürlich der Kopf erstmal verrückt und irgendwie Kopfkino, was was kann das alles sein? Ja. Und ähm, ja, als wir dann ins Krankenhaus gegangen sind, dann zum ersten Mal das Wort Leukämie zu hören, das ist natürlich erstmal wirklich ein Schlag ins Gesicht. Hm. Ja. Krass. Ich erinnere mich gerade an eine Situation, die äh, also wo ich mich, glaube ich, so ein bisschen reinversetzen kann. Ich bin mal mit dem Bike äh, gestürzt. Ähm, Irgendeinen Sprung gemacht und ähm, hatte quasi so eine ja, so ein, so ein Rückwärtssalto gemacht und war zu schnell und bin quasi hinter der Landung aufgekommen und äh, bin dann gegen irgendeinen Stein geknallt und äh, habe mir quasi die Eier am Sattel so richtig krass gemacht. Also, richtig krass. Ich bin, lag da und dachte so, wow. Da ist jetzt was kaputt, so ja, ja. Äh, krasse horror -Stories im Kopf gehabt. habe zehn Minuten mich nicht bewegt und irgendwann dann aufgestanden, geguckt. Okay, kein Blut. Alles gut, so ja. und ähm, bin dann abends äh, ins Krankenhaus gefahren. Ja. Und äh, ja, der Arzt guckt sich das so an, macht so Ultraschall und so. Und ähm, stellt mir auf einmal die Frage so ja, wie alt sind Sie? Und ähm, ja. Ich so, ja, so und so und da, da wurde es mir schon komisch, weil ich so dachte so, ja, was will der so? Und äh, da meint er so, er ja, wird mir gerne Blut abnehmen. Ja. Und äh, ja, habe ich dann halt mitgemacht und habe dann fast zwei Stunden gewartet. Und äh, dann kam er wieder mit, äh, mit einer Arzthelferin und meint so, ja, äh, wir würden Sie gerne hier lassen, am Freitag operieren. Äh, für ihn sieht das Ganze aus wie ein Tumor. Oh. Wow. Und ich dachte so, ich war gerade irgendwie von... Äh, ich hatte einen neuen Sponsor, ich kam aus den USA gerade zurück vom Trip und äh, war so, alles war gerade richtig Happy. cool ja. und auf einmal so Bam. Mhm. und äh, so, ja, äh, wenn ich noch irgendwie Kinder zeigen wollte, sollte ich irgendwie äh, noch hier was einfrieren lassen und es war alles mhm. so Bam Bam Bam, so von jetzt auf gleich und ähm, ja, dann dachte ich äh, so, ja, boah, keine Ahnung, du bist gerade bei wie viel kmh da voll auf deine Eier geknallt, oder? So, <lacht> da, da muss man ja irgendwas sehen so. und dann hat er mir aber erklärt, nee, das ist so, so und so, sieht das ja. aus und bla und äh, da ich zum Glück schon viele Verletzungen hatte, dachte ich, okay, nee, ich lasse mich jetzt hier nicht operieren so, und hm. da irgendwas rumschnibbeln. Ich gehe erst nochmal zum anderen Arzt und dann bin ich dahin und dann meinte der so, ja, ich sehe schon, was der meint. So. Und dann war da dann nochmal okay. so, so, so noch ein mal kleiner Downer. Und ähm, ja, dann hat man es aber verständigt, dass ich drei, drei Wochen warte und der andere Arzt meinte so, ja, ich darf keine Zeit vergehen lassen, es kann streuen und alles so. Und ähm, am Ende war es dann zum Glück nur ein Hämatom, es war dann einfach okay. weg. Mhm. Ähm, aber da kann ich so ein bisschen mir vorstellen, wie das ist. Ja, wenn man die Diagnose erstmal so hört oder okay, Tumor, ja. äh, dann spielt natürlich der Kopf verrückt. Ne? Ja, komplett. du das dann irgendwie was äh, gezeigt? Also denkst du jetzt über Dinge nochmal irgendwie anders oder, oder ähm, dass du da jetzt irgendwie nochmal bewusster mit umgehst oder so? Ähm, also ist das so ein prägender Moment für dich gewesen, dass es das irgendwie sich geäußert hat in ja, einer anderen Denkweise jetzt oder so? Ähm, ich weiß nicht, ob also ich war einfach dankbar, dass es, dass es mhm. nicht äh, so war, wie, wie da vermutet in dem Moment. Ähm, ich muss sagen, dass ich vorher schon mal so ein paar Momente hatte. Also ich hatte mal einen Milzriss, wo ich dann irgendwie innere Blutungen okay. irgendwo in den USA hatte. Und da das auch sehr, sehr kritisch war. Oder äh, mal ein Überfall auf Sizilien wo ich Knarre am Kopf hatte und dachte, krass, ich sterbe halt jetzt so. Mhm. Ähm, von daher hatte ich schon oft immer versucht, auch wenn das auch nicht immer funktioniert, so den Moment dafür dankbar zu sein. Aber dann kommt mal dieser Alltag trott wieder rein und es läuft alles und dann vergisst man das wieder. Aber ähm, ich hatte noch eine andere Situation. Ein Freund von mir ist ähm, vor einigen Jahren schwer beim Rennen in Mexiko gestürzt und den, der war mehrere Monate im Koma, musste sprechen lernen und so weiter. Und, ich habe sehr viel Zeit mit ihm in der Reha verbracht und dann sowas auch gemacht, die Zähne geputzt, so, weil er war überhaupt wie so ein Wachkoma war das mhm. nachher. Wow. Und äh, manchmal, wenn ich irgendwie abends mit der Zahnbürste da stehe, denke ich mir so, ja, sei froh, dass du dir selbst die Zähne putzen kannst, so. Und ähm, das ist halt so eine Kleinigkeit, die so selbstverständlich ist, okay. aber ähm, ja, ich glaube, da muss man sich manchmal irgendwie erinnern, wie, ja. wie dankbar man uns fürs Leben sein muss ja. und für Gesundheit okay. und, ähm, ich Weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt vorstellen würde, meine Frau würde versterben, ähm, wie, wie geht man damit um? Du nutzt offenbar die Energie in, in so ein Projekt rein. Wie bist du damit umgegangen? Also, ich kann mir vorstellen, man fällt erstmal ein krasses Loch oder du, hat sich das schon aus Gespräch mit ihr ergeben? Wie, wie bist mhm. du damit umgegangen? Ja, ja also natürlich ist es erstmal ein krasser Schlag, wenn man seine Frau verliert. Und ja, mit 33 ist sie verstorben. Und an Leukämie. Aber sie war halt auch einfach eine Person, die, die das Leben sehr positiv gesehen hat, die nach vorne gegangen ist und ähm, sehr fröhlich war. Und äh, das hat, war auch ansteckend. Und ich glaube, immer wenn man wenn man so einen Menschen in sein Leben lässt, dann äh, hinterlässt es halt Spuren. Und Alice hat halt die Spur bei mir hinterlassen, dass ich äh, jetzt äh, ja, diese positive Energie auch irgendwie spüre und äh, auch irgendwie versuche, das halt umzusetzen in, in ja, in diese Motivation, in den Antrieb. Und das äh, gelingt mir, glaube ich, ganz gut momentan. Ähm, so, so hat es mir halt auch geholfen in der ganzen Verarbeitung. Ja. Ähm, einfach auch zu wissen: okay, hey, Alicia äh, würde das so wollen. Ähm, Alicia wird das unter voll unterstützen. Und ähm, das, das hilft auf jeden Fall in der Verarbeitung auch. Ja. ja. Und wie, wie, wie wird deine Fahrradtour ablaufen? Also was was hast du konkret vor? Wie wirst du das ja. Ganze begleiten, dass du da eben auch die Aufmerksamkeit für ähm, DKMS bekommst, die du dir da wünschst? Ja, ich äh, fahre ja von Paderborn, ähm, ja, meinem Heimatdorf in dem Sinne, äh, fahre ich los, äh, 4.500 Kilometer bis nach Lissabon. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das ist der Ort, der Südamerika am nächsten liegt, quasi vom europäischen Festland. Ja. Und dass ähm, ich halt auf dem Weg, äh, möchte ich halt Spenden sammeln, für die DKMS, die dann damit halt in Chile vor allem ähm, halt auch Projekte unterstützt, um die Menschen in Südamerika halt auch zu unterstützen. Ähm, natürlich hier auch in Deutschland, aber halt auch in Südamerika, da Alicia halt aus Ecuador stammte, also aus Südamerika. Okay. Ähm, und ja diese Verbindung halt ähm, ja, mit Südamerika, mit der DKMS und. Ähm, Genau, das ist so, so das, das Ziel, das, das Projekt, was ich ins Leben rufe und ja, ich möchte das halt einfach teilen äh, auf dem Weg und vielleicht Interessierte, die sich das dann anschauen, ähm, ja, dazu bewegen, ähm, da auch etwas zu spenden, auch mal ja, über den Tellerrand hinaus zu blicken, zu sagen, okay, es, es geht auch, auch anderen Menschen in, in anderen Ländern ähm, ja, schlecht oder, oder schlechter als uns vielleicht äh, wie hier und ähm, dass es halt schon eine große Diskrepanz gibt in der Versorgung, in der in Südamerika und in Deutschland. Und äh, darauf aufmerksam zu machen und den einen oder anderen vielleicht dazu be zu bewegen, ja, okay, ich, ich möchte mich da engagieren, ich, ich finde das klasse und würde da spenden, äh, ja, das ist so meine Motivation. Und äh, auf welcher Plattform kann man das Ganze verfolgen? Also, wenn ja, ich habe hab so eine kleine Seite gemacht, äh, ja. Internetseite, kann man das sehen, aber halt auch ähm, werde ich so ein bisschen auf Instagram, ja, ähm, ja ein, bisschen, ein bisschen posten, äh, ja. ein bisschen dabei begleiten, äh, wo ich gerade bin. Also da kann man das ähm, sicherlich ähm, folgen, genau. Krass, ja ich habe da echt allerhöchsten Respekt vor. Also ich meine, man geht ja manchmal so im Kopf vor, so, vor was hat man Angst, was, äh, was könnte Schlimmes passieren, um einen aus dem Leben irgendwie so zu reißen. Und äh, wie ist das jetzt, wenn du an diese Tour denkst? Also ich meine, du wirst hier alleine fahren, die Tour, mhm. und ich meine, jeder, der mal irgendwie alleine unterwegs war, draußen gepennt hat, der weiß, dann holen einen auch mal Gedanken ein. Hast du da? Ist das für dich quasi ein Prozess, das Ganze auch nochmal weiter zu verarbeiten? Und du stellst dich dann quasi diesen Gedanken oder ja, wie gehst du daran? Also ganz alleine bin ich ja gar nicht. Ah, ich okay. nehme nämlich meinen kleinen Hund mit. Ah, cool. äh, der, der Malteser äh, Bruno, der kommt vorne in, ins kleine Körbchen. Geil. Von daher bin ich nicht ganz alleine, aber ja. Ähm, ja. Es war Alicia's Hund, den sie quasi in, uns, in unsere Familie reingebracht hat mhm. und den nehme ich natürlich jetzt auch mit auf die Reise. Von daher bin ich nicht ganz alleine. Ja, also für mich war, als ich diese E-Mail zur Einladung zu diesem Talk bekommen habe, war erstmal so: Okay, ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, ich habe das mal mhm. irgendwo gehört, aber ich bin wirklich der totale Noob. Also ich mhm. habe dann mit meiner Frau darüber gesprochen, die so: Ja, ich bin auch registriert und so. Und wie läuft das ab? Also man, man hat öfters gehört, kriegt irgendwie Stäbchen im Mund und mhm. ähm, dann wird man registriert. Ähm, Gab es für Alicia dann Spender? Wie, wie läuft sowas ab? Ja, genau. Also die Registrierung ist ja wirklich ganz einfach. Das ist ähm, über so ein Kit, äh, wo man dann ähm, sich einfach ein bisschen ähm, ja, die, die Mundschleimhaut oder wie auch immer äh, halt Material aufsammelt in so, auf so einem Wattestäbchen äh, und somit dann halt äh, im Labor analysieren kann. Ähm, welche Merkmale, HLA-Merkmale halt, ah, du hast, und mhm. somit wirst du aufgenommen in die, in die Spenderkartei, wo, wo dann halt nach, ähm, für einen Blutkrebspatienten in dieser Kartei nach einem passenden Spender gesucht werden kann. Ähm, und ja, für Alicia wurde tatsächlich in, in einer Kartei sogar zwei Spender gefunden. Mhm. Und ähm, das war natürlich auch nochmal für uns super ein Etappenziel, wo wir gesagt mhm. haben: hey, auch das ist wieder ein Hoffnungsschimmer, auch daran können wir uns klammern. Und ähm, dafür können wir ähm, ja, wieder. Eine, Träumen und Pläne schmieden für die Zukunft, weil es uns ein Stück weit wieder in die Richtung bringt, dass wir zusammen ein gesundes Leben führen können. Ja, ähm, ja. also das, das ist wirklich, wirklich wichtig, äh, da in der, in der Datenbank halt einfach ähm, dann, dann zu sein über, über die Registrierung. Ähm, genau wie das genau abläuft, kann dann bestimmt äh, auch uns äh, Ivy erzählen. Ja. <lacht> Ivy, wie geht das? Erstmal hallo, ihr beiden. Wie gefällt euch mein neuer Look? Ich habe ein bisschen abgenommen. Benedikt hat den Registrierungsprozess schon ziemlich gut beschrieben. Ich möchte euch aber noch erzählen, was passiert, wenn man als SpenderIn in Frage kommt. Dann nimmt die DKMS direkt Kontakt zu dir auf, um die Bestätigungstypisierung mit dir zu starten. Hier wird nochmal präziser analysiert, wie gut du als SpenderIn tatsächlich passt. Wenn du das perfekte Match bist, kommt es noch zu einer genauen Untersuchung, die sicherstellen soll, dass du fit genug bist, Stammzellen zu spenden. Der Schutz der SpenderInnen ist uns nämlich besonders wichtig. Und wenn auch hier alles glatt läuft, kommt es im Idealfall zur Spende. Dieser Prozess dauert oft ein paar Wochen. Vielen Dank. Ja, danke, Ivy. Ja, dann gab es zwei, zwei Spender. Und wie, wie ging das dann weiter? Ja, also wir waren natürlich total froh, dass, dass auch bei der Untersuchung des ihrer Krebszellen oder ihrer Zellen generell, weil halt keine Krebszellen mehr gefunden wurden. Durch die Chemotherapie ähm, ist das ja das Ziel, mhm. dass halt auch keine Krebszellen mehr gefunden wurden. Und ähm, das haben wir sogar auch erreicht. Äh, in, in der Hinterhand hatten wir halt immer noch die, die zwei Spender, die möglichen Spender. Ähm, aber dann war es wirklich so, dass ähm, einfach ein Infekt ähm, ja, sich so ausgeartet hatte bei Alicia, dass sie erkrankt ist, ähm, hatte dann Fieber und das hat sich dann so ja, ausgeweitet, dass es bis zu einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, gekommen ist. Oha, okay. Und äh, dann, ähm, ja, das konnte ihr geschwächter Körper durch die Chemotherapie und ähm, ihr ganzes Immunsystem ist ja durch die Chemotherapie angegriffen, konnte sie halt nicht mehr bekämpfen und ist dann leider sehr schnell ähm, ja, innerhalb von drei Tagen dann verstorben. Äh, ich denke mal, auf der Fahrradtour wird es bei mir auch mal Schmerzen geben, ähm, ja. wenn man halt jeden Tag irgendwie 80 Kilometer mit dem Rad fährt. Ja. Ähm, wie wie du es schaffst, dich dann irgendwie nochmal zu pushen. Äh, hast du irgendwie einen Tipp für mich? Also ich würde mich da jetzt nicht als Profi bezeichnen, weil ich quasi, ich sehe mich immer auch jemand, der immer lernt und deshalb diese ganzen Projekte dann eben macht, um sich weiterzuentwickeln. Aber mir hilft es immer, dass ich mir kleine Ziele stecke. Also was weiß ich, alle 25 Kilometer ähm, ist du ein Riegel oder ja. du sagst dir, okay, egal was kommt, heute mache ich noch Kilometer XY voll. Und wenn dein Bein meint, weh zu tun, dann sagst du halt deinem Bein, ja, gerade keine Chance, wir bringen das jetzt noch zu Ende und nachher kann dir alles weh tun und ja. dann kannst du dich ausholen. Also, Oft beleidige ich mich auch selbst im Kopf, so, dass ich halt irgendwie sage, ey, du Lappen, jetzt stell dich nicht so an. Also okay. das ist immer so ein Dialog irgendwie im Kopf und ja. ja, irgendwie so. Ja, schon ein Battle dann mit sich selber halt so. Ne? Auf jeden ja. Fall. Ich habe letztens ja. noch einen schönen Satz gehört, als ich äh, mit einem Kumpel, der so Ultramarathons äh, macht, okay. äh, der mich begleitet hat bei dem dritten Versuch vom 100 Kilometer Lauf, der meinte von irgendeinem Läufer, ich kenne den Namen nicht, der sagt immer, äh, sobald es tut, einfach lächeln. Ja, okay. und, äh, das habe ich dann auch angewandt und irgendwie funktioniert das tatsächlich. Also, wenn du Ey, irgendwie cool. nicht mehr kannst, einfach lächeln und Den, weitermachen. Den Spruch werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen, ja, ja. da werde ich dran denken, an, äh, an dich und äh, an die Aktion. Ja. Ja, ich, ich möchte ja mit meinem Right for All ähm, vor allem ja auch auf die Situation ja, weltweit oder auch speziell in Südamerika, in Chile Aufmerksamkeit ähm, ja, generieren und ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen dass es halt wirklich ein weltweites Thema ist. Ich glaube, in Deutschland sind wir sehr gut aufgestellt mit der DKMS, die schon seit Jahren hier gute Arbeit ähm, verrichtet und viele Spender hier schon ähm, ja, generieren konnte. Ähm, aber wie ist das eigentlich äh, weltweit? Vielleicht kann uns Ivy äh, nochmal helfen. Ivy hilft gerne. Insgesamt sind wir in sieben Ländern aktiv und alle Daten fließen in den internationalen Suchpool. Dabei ist besonders wichtig, die Datei so divers wie möglich zu halten. Denn Gewebemerkmale werden vererbt und unterscheiden sich so je nach Region. Um so vielen BlutkrebspatientInnen wie möglich helfen zu können, benötigen wir also auch möglichst viele Menschen mit verschiedenen Gewebemerkmalen in der Datei. Ivy, verstehe ich das richtig? Also schickt die DKMS also in die ganze Welt auch ähm, ja, Spenden? Auch da liegst du wieder komplett richtig. Jeden Tag erreichen ca. 21 Spenden der DKMS Blutkrebspatientinnen auf der ganzen Welt und ermöglichen damit neue Lebenschancen. Hey. Wie, ist das, wie ist das eigentlich bei dir? Bist du jetzt registriert? Du hattest eben, glaube ich, gesagt. Ja, ich, ja genau. Ich, ich wollte es gerade ansprechen. Also ich hatte ja eben schon gesagt, ich bin der totale Noob ja. ähm, in, in, in dem Thema. Und diese E-Mail und dann die Story von dir äh, ist für mich so der erste Berührungspunkt, wo ich dann dachte, okay irgendwie eine Sache, die ich unterstützen möchte und dann eben wie gesagt mit meiner Frau drüber gesprochen, die so, ja klar, äh, habe ich da schon, mhm. bin ich registriert und so. Und äh, ich bin tatsächlich bisher noch nicht registriert. Also ja, hast du Bock drauf? Ich glaube wir haben hier ein Kit, dann könnten wir klar. das direkt erledigen. Klar, können wir gerne machen. Ja los, ja. dann. <lacht> hier haben wir auch direkt das äh, Registrierungskit. Mhm. Ähm, ich finde es klasse, dass du es direkt äh, machst und äh, ja dass du dich bereit erklärst, aufgenommen zu werden. Ja, ähm, genau, das sind die Stäbchen. So einfach ist es. Ähm, drei Stäbchen mhm. ähm, nimmst du einzeln raus und dann ähm, jeweils 60 Sekunden einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite, mhm. und dann im ganzen Mundraum ähm, und dann jeweils zwei Minuten trocknen lassen und dann war es das schon. Alright. So easy ist es, Also wenn man es aufkriegt. So, also, <lacht> so, ich wollte gerade sagen, falls ich es hier hinbekomme. Genau. Ich habe Angst, dass mir gleich die aber einfach ausschlagen. <lacht> Kein Problem, schneiden wir raus. Okay. Ja, mein Mund wirkt gerade irgendwie undicht. Aber ich glaube, du kannst auch schon das, das nächste nehmen. Du sag mal, was mir gerade so noch einfällt: Du hast ja echt viele, viele Tattoos. Aha. Hast du irgendein besonderes, wo du sagst, äh, das, ist, äh, das ist mir besonders wichtig oder so? Oder, ähm, oder generell, warum pinselst du dich komplett voll? Ja, ähm, also vorweg, jedes der Tattoos hat eine Bedeutung, es ist entweder irgendwas zu meiner Lebenseinstellung oder irgendein Ereignis. Und warum habe ich das gemacht? Gefällt mir einfach. Also ich bin früher halt so durch den Sport, den ich mache, so mit diesen ganzen Extremsportleuten Videos aus den USA groß geworden. Ja. Und für mich war immer klar, wenn ich 18 bin, dann lasse ich mich zuhacken. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das war so der Punkt. Ja. Okay. Und äh, irgendein Tattoo, was, äh, was du uns zeigen könntest, was irgendwie so eine besondere Bedeutung vielleicht auch zu unserem Gespräche irgendwie heute äh, hat? Also zum Beispiel bei mir im Hals, das ist eine Sand um mit Flügel. und darunter, drunter, was man jetzt nicht sieht, steht uh, no time to waste, also gerade dieser, dieser Punkt mit, dass man seine Lebenszeit entsprechend nutzt, dass man ähm, dankbar ist und halt sich immer erinnert, dass die Zeit halt am Fliegen ist so ja. und vergeht ist cool. Ähm, und dann bei mir auf den Fingern sink or swim, also gib okay. alles oder geh unter. Ich glaube, jetzt hast du es schon echt geschafft. Ja. Jetzt müssen wir es nur noch zwei Minuten trocknen lassen. Ah, und dann ähm, ja, bist du schon registriert. Nice. Ja, super easy. Also, genau, das, das kriegt man nach Hause, oder was? Genau, das, die, die, die Stäbchen kriegst du nach Hause mit dem Umschlag. Dann ähm, führst du das so aus, wie ich es gerade erklärt habe. Oder wie du es ah, gerade gemacht hast. Das ist auch für Leute wie mich erklärt, wie man es macht. Genau. Alright. Ich glaube, jetzt kannst du es schon reinpacken. Okay. Ähm, genau. Also, einfach so. Genau, oh. einfach zusammen reinpacken. Getrocknet ist es ja. ja. Und dann ähm, gibt es einen kleinen Kleber und dann kannst du es zupacken. Und dann geht's ab äh, in die Post. <lacht> Alrighty, perfect, easy. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Mir hat's auch richtig äh, Spaß gemacht, äh, dich kennenzulernen. Äh, jetzt auch so natura und äh, finde ich finde ich richtig cool, dass du deine Stories auch geteilt hast. Und ich finde auch, dass man total schnell merkt, dass äh, dass egal aus welcher Richtung man kommt, doch irgendwo auch einen gemeinsamen Nenner finden kann ja. und viel über das Leben irgendwie gleich denken kann ähm, und ja, aus verschiedenen Erfahrungen vielleicht sogar die gleichen Schlüsse ziehen kann. Das finde ich immer spannend. Ja, ja. Fand, ging mir genauso, ja. Vielen Dank. Hier. hier findet ihr das nächste Video und hier natürlich den gesamten YouTube-Kanal und natürlich, wenn ihr euch registrieren lassen wollt, geht es auch über diesen Link. Und dann, wenn ihr das Gespräch in voller Länge hören wollt, einfach da schauen, wo es Podcasts gibt. Da gibt das, nämlich überall. <lacht> <lacht>